Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 7 Die erste Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der FDP für ein Gesetz zur Änderung des Hessischen Schulgesetzes, Drucksache 19 55 Die vereinbarte Redezeit beträgt siebeneinhalb Minuten. Das Gesetz wird eingebracht von Kollegen Greilich von der FDP eingebracht. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir legen Ihnen heute einen Gesetzentwurf zur Änderung des Hessischen Schulgesetzes vor, weil wir möchten, dass jedes Kind und jeder Jugendliche unabhängig von sozialer, kultureller oder ethnischer Herkunft und religiösem Hintergrund bestmögliche Bildungschancen hier in Hessen erhält. Dazu ist es notwendig, dass der Unterricht und das Schulleben optimal gestaltet werden. Dafür sind nun einmal direkte Kommunikation und Interaktion zentrale Elemente, die nicht gestört werden dürfen. Aus diesem Grund möchten wir rechtlich Klarheit schaffen und die Vollverschleierung untersagen, weil das Erfassen der Körpersprache, gerade auch der Gesichtsmimik, unerlässlich für einen erfolgreichen Unterricht ist. Deshalb unsere Gesetzesinitiative. Sehr geehrte Damen und Herren, wir wollen eine sachliche Debatte, eine sachliche Debatte zu diesem Thema und deshalb gleich zu Anfang eine Klarstellung, insbesondere gegenüber Herrn Minister Lorz. Wir durften in der Zeitung lesen, in einer Überschrift FDP bezichtigt Lorz im Burka-Streit der Lüge. Das ist falsch, das ist schlicht falsch, das haben wir nie getan, ich käme auch nicht auf die Idee, dies zu tun. Ich will das nur gleich hier richtigstellen und klarstellen, denn da wurde eine Auseinandersetzung hochstilisiert die schlicht etwas mit der Tatsache zu tun hat, dass durch die Formulierung in der Pressemitteilung des Ministeriums der Eindruck entstehen musste, es gebe einen förmlichen Erlass und nicht nur eine Mail des zuständigen Referatsleiters an die Schulamtsjuristen, in der er seine Rechtsauffassung darlegt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, zur Vermeidung von Missverständnissen und unnötigen Diskussionen stelle ich deshalb vorab schon unstreitig. Ein Erlass ist eine dienstliche Anweisung innerhalb einer Behördenhierarchie. So gesehen hat diese Mail durchaus auch Erlasscharakter im weiten Sinne des Begriffs. Das stellen wir unstreitig, Herr Minister. Ich glaube, über so etwas müssen wir uns nicht streiten. Aber und auch das will ich sehr deutlich sagen, ein förmlicher Erlass der etwas für den Schulbetrieb regeln soll, sieht in der Praxis gerade auch des Hessischen Kultusministeriums grundlegend anders aus. Da gibt es ein geregeltes Beteiligungsverfahren, da wird ein solcher Erlass veröffentlicht im Amtsblatt des Hessischen Kultusministeriums, im Regelfall abgezeichnet, unterzeichnet vom Minister, Ministerin oder dem Staatssekretär. Und ein zweiter Punkt eine Bindungswirkung. Die Wirkung als Regelung besteht lediglich im Innenverhältnis der Behörden, aber garantiert nicht nach außen. Der sogenannte Erlass, über den wir hier reden, ist allenfalls das, was man gemeinhin als norminterpretierende Verwaltungsvorschrift bezeichnet. Also eine Auslegungsrichtlinie als Interpretationshilfe für nachgeordnete Behörden zur Sicherung einer einheitlichen Auslegung. Das hat eindeutig keine Auswirkungen. Auch darüber werden wir schnell Einigkeit erzielen, Herr Minister. Die Frage, die aufgeworfen wurde, ist, ob sich die Landesregierung im Jahr 2012 deshalb falsch verhalten habe, weil es diese Mail gab und nichts anderes. Nein, meine sehr verehrten Damen und Herren, das sage ich auch sehr deutlich, das Ministerium hat insgesamt völlig richtig und angemessen gehandelt in der damaligen Situation. Aber aus heutiger Sicht müssen wir zur Kenntnis nehmen, eine verwaltungsinterne Regelung ist nicht ausreichend. Zwei Fragen, Zwei Fragen gibt es in diesem Zusammenhang, die wir uns beantworten müssen. Das erste ist die Frage, Burka in der Schule, wollen wir so etwas dulden oder nicht? Ich glaube, da gibt es mindestens eine sehr breite Einigkeit in diesem Hause. Nein, das wollen wir nicht. Dann kommt die daran anknüpfende Frage, Gibt es eine Regelungsnotwendigkeit gibt. Und, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Erfahrungen aus Gesprächen mit Lehrerinnen und Lehrern, vor allem aber auch deren Reaktionen auf unsere Initiative, zeigen deutlich, dass ein solcher Regelungsbedarf besteht wurde im Übrigen, nachdem wir in die Öffentlichkeit gegangen sind mit unserer Pressemitteilung, von mindestens einem Fall berichtet, in dem eine couragierte Schulleiterin, übrigens ohne Kenntnis der Rechtsauffassung des hessischen Kultusministeriums, einer jungen Frau, die voll verschleiert und mit schwarzen Handschuhen in der Schule erschien, offensichtlich sehr nachdrücklich und nachdrücklich genug klarmachte, dass sie so nicht am Unterricht teilnehmen kann. Das ist gut gegangen. Das ist deshalb gut gegangen, weil die Schulleiterin couragiert war und die Schülerin letztlich klein beigab und sich insbesondere auch nicht rechtlich gegen das Vorgehen der Schulleiterin wehrte. Das belegt, dass wir denen, die draußen in den Schulen den Kopf hinhalten, die Möglichkeit schaffen müssen, juristisch sauber und ohne Angriffsflächen ihren Job zu machen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, unsere Kollegen in Niedersachsen haben das genau so geregelt. Sie haben jetzt die Regelung getroffen zu einem Zeitpunkt, wo in Niedersachsen kein aktueller Fall bekannt ist. Jahrelang war in Niedersachsen eine einzelne Schülerin im Unterricht, hat den Unterricht mit Gesichtsschleier besucht, die hat jetzt ihren Abschluss und der Landtag konnte für die Zukunft eine allgemeine Regelung schaffen, ohne in den Verdacht einer Einzelfallgesetzgebung zu kommen, die sicherlich fragwürdig wäre. Auch das sollten wir uns als Vorbild nehmen. Wenn wir diese Frage richtig beantworten, kommen wir zur zweiten Frage. Wenn wir uns einig sind, dass Burka oder NICAP im Unterricht nicht akzeptiert werden können, dann kommen wir nämlich zu der Frage: Wie können wir das im Interesse der Lehrerinnen und Lehrer, wie können wir das im Interesse des Schulfriedens lösen? Und da sind wir bei der Kernfrage: Ist ein solcher Grundrechtseingriff ohne gesetzliche Grundlage möglich? Ich sage sehr deutlich Nein, und auch darüber sollten wir uns hier nicht streiten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es geht hier um eine Grundrechtseinschränkung, die Einschränkung des Grundrechts der Religionsfreiheit. Die Einschränkung eines Grundrechts bedarf einer parlamentarischen Regelung, einer gesetzlichen Regelung, und kann nicht durch interne Dienststellenkommunikation durch die Mail eines noch so qualifizierten Juristen in einem Ministerium erfolgen. Ich glaube, wir müssen das nicht noch weiter vertiefen. Denn da sollten wir uns einig sein. Was wir brauchen, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist eine rechtlich klare Regelung für Lehrer und Schüler. Das ist das Ziel unserer Gesetzesinitiative, die Schaffung einer verfassungsrechtlich gebotenen Regelung der Fragestellung, um für Lehrer und Schüler Rechtssicherheit zu schaffen. meine sehr geehrten Damen und Herren, mit der Einschätzung, dass ein Parlamentsgesetz zur Regelung erforderlich ist, stehen wir als FDP-Fraktion in Hessen auch im politischen Raum ja keineswegs alleine. Ich habe schon erwähnt, der Niedersächsische Landtag hat einstimmig beschlossen, einstimmt: CDU, SPD, GRÜNE, FDP, das Gesetz ist in Kraft, und man ist zufrieden damit. Baden-Württemberg ist eine solche Regelung knapp gescheitert. CDU und FDP waren für eine Regelung. Gescheitert ist es an der Koalitionsräson, weil die GRÜNEN in Baden-Württemberg noch nicht so weit waren, die Erkenntnis zu teilen. Deswegen hat die CDU sich dann nicht positiv geäußert. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Diskussion um eine gegebenenfalls religiös begründete Gesichtsfüllung ist aktuell oft durch Zorn und Eifer, große Ressentiments und weniger durch das nüchterne Wegen von Argumenten und das Finden guter Lösungen geprägt. Die rechtliche Regelung hat entsprechend klarstellenden Charakter. Sie schafft Rechtssicherheit auch für diejenigen, die das Recht im täglichen Leben anwenden müssen. Herr Kollege, ich komme zum Ende. Kommen. Das Schulpersonal kann damit steuernd eingreifen, wenn das Thema Vollverschleierung einmal in Sachsen-Anhalt-Schulen relevant werden sollte. Gerade im Bereich der Schulen scheint es mir auch sinnvoll eingreifen zu können. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Kollege Sebastian Striegel hat das so formuliert, vorgeworfen von Sachsen-Anhalt. Und Sie sollten sich diesem grünen Politiker anschließen. Er hatte jedenfalls an dem Punkt recht. Vielen Dank, Herr Kollege Greilich. Für die Fraktion Die Linke spricht nun Frau Kollegin Faulhaber. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Also Herr Greilich ist ja Fasching. Man könnte jetzt sagen, ich bin gegen die Sprengung des schiefen Turms von Pisa. Soll er gesprengt werden? Nein, aber ich bin schon mal dagegen. Das ist ja irgendwie ein Thema mit dem Burgerverbot. das eigentlich gar nicht existiert, und Sie sind schon einmal dagegen. Dass man aus so einem nicht existierenden Problem eine Gesetzesinitiative zu entwickeln sucht, das ist ja geradezu grotesk. Übrigens, Übrigens ist ein solches Gesetz jetzt unabhängig von der Frage, ob ein hessischer Erlass zum Thema Burger existiert oder nicht. Auch deshalb wird notwendig, weil entsprechende Verbotsandrohungen auf die Generalklausel im Hessischen Schulgesetz gestützt werden können. Dort steht nämlich, dass sich Schülerinnen und Schüler so zu verhalten haben, dass das Bildungs- und Erziehungsziel der Schule erreicht werden kann. Das steht in § 69 Abs. 4 Hessisches Schulgesetz. Und darauf verweist in dieser Frage auch der wissenschaftliche Dienst des Bundestages in einem Gutachten. Also, mir fällt dann nur ein, warum kommt diese Initiative der FDP gerade jetzt im Wahlkampfjahr? Kommt. Da möchte ich mal ein Zitat oder den Politologen Hans-Georg Betz anführen. Der beschreibt nämlich Rechtspopulismus. Er sagt, es ist eine opportunistische Strategie, die darauf abzielt, in der Bevölkerung vorhandene Ressentiments aufzugreifen, zu mobilisieren und daraus politisches Kapital zu schlagen. Genau das macht die FDP mit dieser Gesetzesinitiative. Meine Damen und Herren. Mit dem Thema Burka greift sie nämlich ein Schlagwort aus der öffentlichen Diskussion auf. Das hat an den hessischen Schulen so gut wie keine Relevanz. Es mag mal sein, dass eine junge Dame mit einer Burka aufgetaucht ist, aber es wurde bisher noch kein Problem bekannt, dass wirklich jemand mit einer Burka an Schulunterricht in Hessen teilgenommen hat. Und mit dieser Initiative überraschen Sie ja schon, weil Sie im vergangenen Jahr noch vehement gegen ein gesetzliches Verbot der Vollverschleierung im öffentlichen Raum gesprochen haben. Der Kollege Greilich, den zitiere ich jetzt einmal hier, Das steht auf der Internetseite der FDP Gießen, Zitat, es gibt in Deutschland kaum Burka-Trägerinnen. Da brauchen wir kein neues Gesetz. Es ist schade, wenn die Freiheit und Offenheit unserer Gesellschaft nicht genutzt wird und man sich mit der Burka im wahrsten Sinne des Wortes komplett verschließt. Aber ein gesetzliches Verbot der Vollverschleierung widerspricht eben dieser Freiheit. Zitat Ende. Genau. Diese Aussage würde ich mich ja sogar noch anschließen. Und jetzt ein Jahr später im Landtagswahljahr. Frau Kollegin Faulhaber, lassen Sie eine Zwischenfrage. Aber ein Jahr später im Landtagswahljahr scheint nun die Situation für die FDP eine andere zu sein. Und das liegt dann auf der Hand, meine Damen und Herren. Da geht es der FDP nicht um die unbehinderte Kommunikation im Schulalltag oder um sonst irgendwas. Und das ist ja auch nicht nur das Burgerthema, mit dem die FDP versucht, sich islamfeindlicher Ressentiments zu bedienen. Sie haben ja auch Anträge im Flüchtlingsbereich gestellt, vorhin haben wir das sehen können. Mit den unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen gab es Initiativen von Ihnen. Offensichtlich wollen Sie mit diesem Thema im Wahljahr Punkte sammeln. Was sollen das werden? AfD-Leid? Oder wollen Sie jetzt auch für bürgerliche Kreise wählbar werden, denen die AfD inzwischen zu Recht erscheint? Da muss ich Sie warnen, liebe FDP. Die Umfragewerte der CDU zeigen das. Wer sich aus dem braunen Sprüchekasten der AfD bedient, wird selbst kaum davon profitieren. Keiner wählt eine peinliche Kopie, wenn auch das Original zur Wahl antritt. Diese Strategie, liebe FDP, wird den Rechten nur noch stärker machen. Jetzt fällt Ihnen nichts anderes ein als die Frau Wagenblech Kehren Sie doch einmal vor ihre eigenen Haustür. Immer kommen Sie mit Venezuela, sonst irgendwas und Wagenknecht. Kehren Sie mal vor ihre eigenen Haustür. Meine Damen und Herren, ein Rechtskurs scheint immerhin auch innerhalb der FDP ein gewisses Unbehagen auszulösen. Am 4. Januar schrieb die frühere Bundesjustizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger in der Süddeutschen Zeitung einen Weg der FDP als rechtes Bollwerk für unzufriedene Wähler der früheren Volksparteien kurz vor der AfD kann es nicht geben. Dazu müsste die FDP ihre Vorstellungen beerdigen. Der organisierte Liberalismus ist mutig, widersteht den populistischen Verlockungen. Er blinkt nicht in die eine Richtung, nur um ein paar Wähler anzusprechen. Diesem Rat möchte ich mich anschließen. – Vielen Dank. Danke, Frau Kollegin Faulhaber. – Für die CDU-Fraktion spricht nun Kollege Schwarz. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen! Wir akzeptieren keine Burkas an hessischen Schulen. Wir akzeptieren keine verschleierten Schülerinnen an hessischen Schulen. Wir stehen auf dem Standpunkt im Klassenraum und im öffentlichen Raum. Schauen wir uns offen in das freie Gesicht, meine Damen und Herren. Die Schule hat einen besonderen Bildungs- und Erziehungsauftrag. Der Kern dieses Bildungs- und Erziehungsauftrags ist die Vermittlung freiheitlicher und demokratischer Grundsätze. Und Das Ganze ohne Burka und ohne Und Weil das so ist, brauchen wir an dieser Stelle nicht die FDP. Da haben wir nicht auf die FDP gewartet, um das zu klären. Seit dem Jahr 2012 ist das Ganze auch geregelt. Herr Kollege Greilich, und Sie haben selber Bezug darauf genommen, geregelt in einem Rechtserlass, einem Rechtserlass, aus dem Kultusministerium. Damals war die Staatsministerin AD D. Beer verantwortlich im Haus verantwortlich. Es ist kein einziger Fall bekannt, das will ich so deutlich sagen, der nicht in der bestehenden Rechtsregelung hätte gelöst werden können. Scheinbar, Herr Kollege Greilich, haben Sie das bis dato genauso gesehen, denn es ist noch die als oder her. Da haben wir das Hessische Schulgesetz beraten, ausführlichst. Mit Anhörung Da kam von Ihnen nichts, da kam von Ihnen gar nichts. Das Hessische Schulgesetz haben wir 2017 verabschiedet. Da war die Vollverschleierung für die FDP kein Thema. Wo waren Sie? Ich unterstelle einmal, Sie haben nicht geschlafen. Aber ich unterstelle einmal, und das wäre entlarvend, Sie brauchen dieses Thema, um eine Kampagne anzustoßen. <lacht> Frau Kollegin Greilich, Sie brauchen dieses Thema, um Proteste auszulösen. Sie brauchen dieses Thema, um ein Problem zu beschreiben, wo bereits Lösungen da sind. Sie setzen auf Protest. Deswegen sage ich in aller Klarheit, wir haben in der Schule klare Regeln, und diese Regeln gelten vor und hinter dem Pult. Vor und hinter dem Pult. Das bedeutet für die Schülerinnen, aber auch für die Lehrerinnen. Denn dieses Burka-Verbot gilt für die Lehrerinnen das Ganze, und das wissen Sie als Jurist sehr genau. Da gibt es ein Bundesstatusgesetz. Das schlägt natürlich durch auf die Landesebene. Aber für die wenigen Tarifbeschäftigten, die wir im Lande bzw. unter den Lehrern haben, ist das Ganze in einem Tarifvertrag geregelt. Das Burka-Verbot, das Nika verbot steht für die Gruppe im Tarifvertrag des Landes Hessen. Und, da danke ich dem hessischen Innenminister Peter Beuth. Hessen hat eines der strengsten Kleiderordnungen für den öffentlichen Dienst vorzuweisen. Da sind wir froh darüber. Meine Damen und Herren. Übrigens, wir sind das einzige Bundesland, das eine solche Regelung in dem Tarifvertrag mit eingebaut hat und im Übrigen auch unter Einbindung und unter voller Unterstützung der Gewerkschaften. Dann machen wir weiter. Es ist mir fast peinlich, dass ich so ein ähnliches Zitat habe wie die Kollegin Faulhaber, aber es ist ein anderes. Deswegen will ich auf, den April 2017 verweisen, Pressemitteilung der FDP, 27.04.2017. Da heißt es, Herr Kollege Greilich sagt das, die aktuelle Gesetzeslage reicht absolut aus. Sie sagen sogar, ein weitergehendes Gesetz sei ein Widerspruch zur freiheitlich-gesellschaftlichen Ordnung. Das muss man sich einmal vorstellen. Was ist denn das für eine Position? Ist das das Fähnler mit dem Winde? Die einzige Kontinuität und die eigene Zuverlässigkeit ist die Unzuverlässigkeit. Ich weiß nicht, wohin Sie sich manövrieren wollen. Deswegen noch einmal zu Ihrem Gesetzentwurf. Wir akzeptieren keine Burka an hessischen Schulen. Wir wenden den Rechtserlass aus dem Jahre 2012 konsequent an. Da gibt es keinerlei Spielraum. Da brauchen wir auch ihrerseits keinerlei Nachhilfe. Und das will ich auch sehr deutlich sagen. Wir sind kein islamisches Land und wir wollen auch kein islamisches Land werden. Denn eine Verschleierung und eine offene demokratische Gesellschaft sind ein Widerspruch. Und die Vollverschleierung ist aus meiner Sicht sehr deutlich ein deutliches Zeichen für die Unterdrückung auch von Frauen. Und insofern, um das klarzustellen, braucht es keinen Gesetzentwurf wie diesen seitens der FDP. Deswegen sage ich abschließend, eigentlich müssten wir diesen Gesetzentwurf jetzt so ablehnen. Aber ich weiß ja ungefähr, wie die Spielwiese funktioniert. Wenn wir es täten, dann werden Sie in naher Zukunft oder per Sofort mehr über das Verfahren sprechen als über die Sache. Deswegen gehen wir gerne in den Ausschuss, beraten da noch einmal ausführlich darüber. Wir haben da alle Zeit der Welt. Ich will nur eines klarstellen: Das, was Sie hier vorlegen, ist an Populismus nur schwer zu überbieten. Und Insofern ist eine klare Einordnung: Mit uns keine Burka, keine Nikap an hessischen Schulen. Das ist so, bleibt so und wird konsequent umgesetzt. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Schwarz, für eine Kurzintervention. Hat sich Kollege Greilich gemeldet. Zwei Minuten Redezeit, Herr Kollege. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich melde mich an dieser Stelle nur zu einer Kurzintervention, weil ich eines doch klarstelle: Es ist unangenehm, wenn man falsch zitiert wird, aus dem Zusammenhang gerissen. Wir reden hier über eine Novelle zum Schulgesetz über die Frage eines Verschleierungsverbots im Unterricht. Wir reden nicht über das, wozu ich mich in der Vergangenheit geäußert habe, wo ich nach wie vor dazu stehe. Wir brauchen kein Vollverschleierungsverbot in unserer Gesellschaft. Das brauchen wir in der Tat nicht. Das wäre wahrscheinlich auch verfassungsrechtlich nicht durchzusetzen. Und Herr Kollege Schwarz, nicht wir haben solches gefordert. Im Gegenteil, wir haben sehr klar immer erklärt, dass es das nicht mit uns geben wird. Sie sind es die das fordern. Das Netz vergisst ja nichts. Der Kollege Bauer ist jetzt leider nicht da, aber er war es ja auch nicht allein. Es ist ja das Eckpunktepapier der CDU-Landtagsfraktion gewesen, in dem es hieß, im Jahre 2012, was ja so eine wichtige Rolle spielt, hessische CDU fordert. Burkaverbot in der Öffentlichkeit, der Ganzkörperschleier in der Öffentlichkeit, also ganz generell, will die Union gerne verbieten. Wer hier lebt, muss bereit sein, sein Gesicht zu zeigen, sagte der Abgeordnete Alexander Bauer dazu. Da gebe ich ihm sogar recht, aber dazu brauchen wir kein generelles Burkaverbot. Was wir aber brauchen, was unsere Lehrerinnen und Lehrer, was unsere Schulleitungen brauchen, ist eine klare gesetzliche Regelung, um mit entsprechenden Vorgängen umgehen zu können. Das wollen Sie anscheinend verweigern. Ich empfehle dringend, lassen Sie uns in aller, Sache, in aller Sachlichkeit und Ruhe über dieses Thema diskutieren. Sie können gerne erklären, dass Ihre Kollegen in Sachsen-Anhalt nicht wissen, was Sie tun, dass Ihre Kollegen in Niedersachsen nicht wissen, was Sie tun, dass Ihre Kollegen in Bayern nicht gewusst haben, was Sie tun, dass Ihre Kollegen in Baden-Württemberg nicht ganz sauber sind. Sagen Sie es, aber lassen Sie uns in der Sache diskutieren. Es fehlt der Sache gut. Vielen Dank, Herr Kollege Schwarz. Sie haben das die Möglichkeit der Widerung. Herr Kollege Greilich, Sie haben gerade versucht, etwas zu retten, was nicht mehr zu retten ist. Ja. Etwas versucht, was nicht mehr zu retten ist, in einer Art der Selbstverteidigung schon bemerkenswert ist. Wir als Land Hessen haben eine glasklare Regelung mit einem Rechtserlass aus dem Jahr 2012, der gilt, der wirkt, und der wird konsequent angewendet. Genau das ist der wesentliche Unterschied. Andere Bundesländer hatten da noch Regelungsbedarf. Wir hatten keinen. Ich will Ihnen eines sagen. Ich bin tagtäglich an Schulen, tagtäglich in Ballungszentren, in Mittelzentren und im ländlichen Raum. Ob ich mit Schulleitern spreche, mit Schulaufsichtsbeamten spreche oder mit Kolleginnen und Kollegen aber die Problematik die ist mir bis dato nicht beschrieben worden. Insofern, beschreiben Sie keine Probleme und reden Sie Probleme herbei, nur um für sich ein Thema zu finden. Ich finde das unredlich. Unser Erlass, Rechtserlass aus 2012 gilt. Den wenden wir konsequent an. Und das, was ich gesagt habe, gilt selbstverständlich auch. Und im Übrigen, die Äußerungen aus dem Jahr 2012 des Kollegen Bauern, den ich sehr schätze als Innenexperte, er hat vollkommen recht mit dem, was er sagt. Auch im öffentlichen Raum finde ich es prima, wenn man sich offen ins Gesicht schaut. Insofern da ist nicht schön zu reden, bei dem, was Sie hier versuchen, zu platzieren. Wir diskutieren das gerne im Ausschuss. Da freue ich mich schon darauf. Wir können das auch in zweiter und dritter Lesung alles gerne besprechen. Das macht Ihren Gesetzentwurf keinen Deut besser. Vielen Dank, Herr Kollege Schwarz. – Für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN spricht nun Kollege Wagner. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich möchte meine Rede mit drei Feststellungen beginnen. Niemand will, dass Schülerinnen und oder Schüler vollverschleiert in den Unterricht kommen. Lernen besteht ganz wesentlich aus Kommunikation und Interaktion, und dafür muss man einander ins Gesicht und in die Augen schauen können. Zweite Feststellung. Die Teilnahme am Unterricht mit Vollverschleierung wurde in Hessen 2012 unter einer FDP-Kultusministerin, es war Frau Beer, untersagt. Dritte Feststellung. Die FDP zitiert gerne den Philosophen und Staatstheoretiker Montesquieu. Der hat gesagt, wenn es nicht notwendig ist, ein Gesetz zu machen, dann ist es notwendig, kein Gesetz zu machen. Warum, liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP? Halten Sie sich nicht an diesen Grundsatz, den Sie so oft hier in dem hessischen Landtag zitiert haben Wenn es nicht notwendig ist, ein Gesetz zu machen, dann ist es notwendig, kein Gesetz zu machen. Warum halten Sie sich nicht daran, liebe Kolleginnen und Kollegen der FDP? Warum glauben Sie, ein Problem heraufbeschwören zu müssen, das es in der Realität unserer Schulen gar nicht gibt? Warum glauben Sie auf einmal, dass der Erlass Ihrer eigenen Kultusministerin nicht mehr ausreichend ist? Das sind doch die eigentlich spannenden Fragen in dieser Debatte. Denn wer vorgibt, ein Problem zu lösen, das es in der Realität überhaupt nicht gibt, dem geht es doch nicht um die Sache, meine Damen und Herren. Dem geht es doch nicht um die Sache. Wer so handelt, der will Stimmung machen, der will Ängste schüren und der will Sorgen verstärken. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen der FDP, ist das genaue Gegenteil von dem, was wir in unserer Gesellschaft brauchen. Wir brauchen keine politischen Kräfte, die Probleme erfinden und Sorgen verstärken. Was wir brauchen, sind Kräfte, die mit Zuversicht und Mut an der Lösung realer Probleme arbeiten. Wir brauchen keine politischen Kräfte, die Ängste schüren. Was wir brauchen, sind Kräfte, die in einer immer komplexer werdenden Welt Halt und Orientierung geben. Wir brauchen keine politischen Kräfte, die Stimmung machen und spalten wollen, weil sie sich dadurch einen kurzfristigen parteipolitischen Vorteil versprechen. Was wir brauchen, sind Menschen, Vereine, Institutionen und Parteien, die unsere Gesellschaft zusammenhalten wollen. Das brauchen wir, meine Damen und Herren. Ich finde es ausdrücklich schade, dass die FDP bei all diesen Themen zunehmend auf der falschen Seite steht. Sie verabschieden sich, ich sage ausdrücklich leider, immer mehr von einer bürgerlich liberalen Partei hin zu einer reinen Protestpartei, einer reinen Protestpartei, die heute den einen und morgen den anderen nach dem Mund redet. Und deshalb, meine Damen und Herren, sagt diese Debatte, die Sie heute hier beantragt haben von der FDP, beantragt haben, nichts über reale Probleme an unseren Schulen. Sie sagt aber eine ganze Menge über den Zustand und die Entwicklung der FDP. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Wagner. – Für die SPD-Fraktion spricht nun Kollege Degen. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Herr Kollege Wagner sagt es eben, es gibt in der Tat einige Baustellenprobleme an den Schulen, über die man reden könnte. Das wäre der Lehrermangel, der Unterrichtsausfall, fragwürdige Qualifikationen. Aber ein Problem, mit Verschleierung oder Burka sehe ich in der Tat bisher auch nicht, meine Damen und Herren. Auch wenn diese Worte ebenso oft in eigentlich allen Redebeiträgen gefallen sind, will ich doch noch einmal darauf hinweisen, dass in dem Text, den die FDP ja anstrebt zu ändern, weder Vollverschleierung noch Burka vorkommt, sondern es geht darum, in diesem Text, dass die Kommunikation, die auch definiert wird als Mimik und Gestik, eben unabdingbar sei für die Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrags, meine Damen und Herren. Jetzt will ich zunächst aber noch einmal auf die Frage kommen, ja, ist das überhaupt ein Problem? Da würde ich noch den Minister nachher mal bitten, auszuführen, ob er dazu Daten hat. Er hat ja zu manchen Dingen keine Daten. Da weiß er oft nicht so viel, wenn es nicht erhoben wird. Aber vielleicht haben Sie hier etwas, was Sie uns nachher mitteilen können, Herr Minister Lorz. Nun, meine Damen und Herren, bin ich bekanntlich auch kein Jurist. Deswegen will ich um Nachsicht bitten, dass ich zur Frage ob die E-Mail von 2012 nun ein Erlass ist oder nicht, oder ob das, was da geregelt werden soll, nun in einem Erlass geregelt werden kann oder in einem Gesetz gemacht werden kann, das, denke ich, sollte man in einer Anhörung regeln. Da sollen die Experten das darlegen. Darum sollte es an meiner, dieser Stelle noch nicht gehen, meine Damen und Herren. Ich bin kein Jurist, aber ich bin Pädagoge. Und äh, aus pädagogischer Sicht will ich erst einmal sagen, natürlich ist die die Mimik, die Gestik von Schülern, auch von Lehrkräften, unheimlich wichtig für die Kommunikation im Unterricht. Natürlich will ich wissen, ob, wenn, ich morgens, wenn morgens in einer neunten Klasse Marie in den Unterricht kommt, ob sie wieder am Wochenende Ärger zu Hause hatte, ob der Papa am Wochenende zu Hause gewesen ist oder nicht, das kann man erkennen am Gesicht. Erkennen. Ich will wissen, ob Kevin wieder die ganze Nacht unter der Bettdecke mit dem iPad Filme geschaut hat und deswegen wieder so müde ist, dass er heute Morgen einschlafen wird. Und ich will einfach wissen einfach, ob es wieder bei Manuel so viel Ärger gab, dass er der Papa am Ende zugehauen hat und seine Wange entsprechend rot ist, meine Damen. Auch das sind Dinge, die etwas mit der Frage des Erkennens von Gesicht und Nichtgesicht zu tun haben. Übrigens, natürlich hat es auch eine Rolle, dass ich überhaupt als Lehrkraft sehen will, ob meine Schüler alle da sind, ob die Schüler, die vorgeben, da zu sein, auch da sind. All das hat viel mit dem Erkennen von Gesichtern zu tun, Herr Kollege Greilich. Aber ob es unerlässlich ist, das zu sehen weiß ich nicht. Ich habe recherchiert Es gibt übrigens Lehrkräfte in Hessen, die sind blind, die sehen kein Gesicht, die erkennen keine Mimik, keine Gestik. Ich weiß nicht, ob Sie wollen, ob die FDP will, dass solche Lehrkräfte künftig nicht mehr im Schuldienst tätig sind, sicherlich nicht. Aber die Diskussion, die Sie hier führen, zu Ende gedacht, konsequent bedeutet, dass Unterricht nur dann stattfinden kann, wenn Mimik und Gestik zu erkennen sind. Das muss man sich hier noch gründlich durchdenken, meine Damen und Herren. Unterm Strich gibt es viele offene Fragen. Übrigens wird auch nicht nur die Kommunikation angeführt im FDP-Gesetzentwurf, es geht genauso um Verhalten. Bin ich, War ich Förderschullehrer? Ich kann Ihnen manches Verhalten nennen, das Kommunikation massiv erschwert. Das hat auch gar nicht immer etwas mit Krankheit zu tun, was Sie anführen. Auch hier gilt es vieles zu definieren. Ich glaube, da muss man sich wirklich ernsthaft in einer Anhörung Gedanken darüber machen, was Sie hier fordern, wie man das definieren kann, was daran überhaupt sinnvoll ist. Am Ende komme ich aber, und da kann ich vielen Vorrednerinnen und Vorrednern zustimmen, zum Schluss. Dass das, was heute hier vorliegt, auch wenn Sie es erst einmal gar nicht hier geschrieben haben, Sie haben es ja mündlich genannt, Ihnen um ein populistisches Anliegen geht, darum, einfach im Augenblick Stimmen zu sammeln im Zuge der kommenden Landtagswahl. Das ist in der Tat populistisch, und das ist in der Tat hier der falsche Zeitpunkt, im Augenblick so etwas vorzubringen. Sie Sie lösen mit diesem Gesetzentwurf kein Problem, Sie schaffen gefühlt für die Öffentlichkeit ein Problem. Denn wenn das den Medien entnommen wird, dass der hessische Landtag über ein Verschleierungsverbot diskutiert, denn so kommt es ja draußen an, dann muss man sich ja wirklich überlegen in der Öffentlichkeit, ob da nicht wirklich was dran ist, ob da wirklich jetzt tausende junge Damen möglicherweise an unseren Schulen sind. Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dementsprechend ist das hier in der Tat am Ziel vorbei. Und was ist überhaupt mit Kleidung, ansonsten noch? Was ist denn mit dem Spider-Man-Kostüm an Fasching? Fasching muss ja, sagen, muss ja Unterricht sein. Der Minister hat untersagt, dass die Schulen hier freigeben können. Was ist denn damit? Was ist mit einem T-Shirt, das möglicherweise sehr knapp ist oder wo steht: sprich mich nicht an? Was ist mit langen Haaren, die im Gesicht hängen? All das schränkt ebenfalls die Kommunikationsfähigkeit, das Erkennen von Mimik ein. All das sind Punkte, die geklärt werden müssen. Ich habe wirklich Zweifel, ob das in einem Gesetz geregelt werden muss, ob da nicht in der Tat die Schulen, die Lehrkräfte zusammen mit den Schulämtern in der Lage sind, hier unbürokratische Lösungen gemeinsam zu finden. Aber dazu freue ich mich auf eben Berichte aus der Praxis. Sicherlich werden Sie auch Lehrkräfte haben, die anderes zu berichten wissen, die möglicherweise darstellen werden, dass es Handlungsbedarf gibt. Dementsprechend bin ich gespannt auf die Anhörung und will noch sagen, liebe FDP, ich hätte in diesem Fall sinnvoller gefunden bei so einem Thema, dass man möglicherweise erst einmal eine Anfrage stellt, sich informiert, wie wirklich die Sachlage auch ist, ob das ein Problem an hessischen Schulen ist und auch vielleicht, wenn das der Fall ist, die Fraktion zusammengerufen hätte, wie man es auch bei anderen Themen hier hinbekommen haben, um im Zweifel hier ganz überparteilich an solch einer Lösung hier zu arbeiten. In diesem Sinne sind viele Fragen offen zur Rechtslage, zur Grundlage, zur Definition von Begriffen. Deswegen bin ich sehr gespannt auf die Anhörung, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Herr, Ko Vielen Dank, Herr Kollege Degen. Als nächste Rednerin hat schon Frau Kollegin Öztürk fraktionslos zu Wort gemeldet. Sie haben abweichend zu den anderen Fraktionen eine Redezeit von fünf Minuten. Frau Präsidentin, herzlichen Dank. Ich denke, ich werde diese fünf Minuten nicht ausschöpfen. Aber ich will doch zwei Dinge bemerken. Es ist eine Debatte, wo es um muslimische Menschen geht oder um Frauen geht. Es ist eine Debatte, wo es genau über Islam und Frauen geht. Wir haben jetzt, finde ich, zu wenig Frauen gehabt, die gesprochen haben, und auch zu wenig Menschen aus dem islamischen Kreis, die dazu gesprochen haben. Also fühle ich mich jetzt berufen, auch einmal drei Sätze zu sagen. Vielleicht werde ich es sogar wiederholen. Ich bitte um Nachsicht. Mein Anliegen wäre oder ist, liebe FDP, als Sie in der Regierungsverantwortung waren, haben Sie ja mit dafür gesorgt, dass der islamische Religionsunterricht eingeführt wird. Sie haben ja sehr dafür gestritten, dass der Islam endlich auch in den Schulen vermittelt wird, dass junge Menschen, die dieser Religion angehören, in den Schulen von in Deutschland ausgebildeten Lehrerinnen und Lehrern über ihre Religion erfahren und ihre Identität bilden und vor allen Dingen auch in der Schule eine gewisse Anerkennung dieser Religion stattfindet, damit nämlich der Islam auch zum normalen Alltag Deutschlands gehört. Das haben wir als GRÜNE, ich damals als GRÜNE, jetzt ich als Fraktionslos unterstützt und unterstütze nach wie vor. Bei so einem heiklen Thema. Es kann natürlich sein, dass wir irgendwann in einer Situation sein werden, dass es in den Schulen junge Frauen geben wird, die sich verschleiern, die eben kein Burka haben werden, weil das ist das, was sie in Afghanistan tragen, sondern die wahrscheinlich einen Niqab tragen werden. So eine Situation kann durchaus irgendwann mal auf uns zukommen. Aber dann erwarte ich, damals, als Sie in der Regierung auch waren, so viel Vorausschau, dass wenn man mit den islamischen Religionsverbänden am runden Tisch sitzt, und darüber redet, wie denn die Einführung des islamischen Religionsunterrichts aussehen soll, wenn man quasi diese Verbände, die einen großen Einfluss auf ihre Mitglieder der Moscheegemeinden haben, wenn man mit diesen an einem Tisch sitzt, sich auch darüber Gedanken macht, wie man in solchen Situationen umzugehen hat, welche Bekleidungsstücke zum Islam gehören oder nicht. Man hätte durchaus auch damals schon wissenschaftliche Anfragen oder Aufträge einleiten können und hätte jetzt auch eine Basis gehabt. Deswegen finde ich das schon ein bisschen Unverantwortlich, wenn Sie aus der Regierungsverantwortungssituation heraus in diese Richtung gar nicht gearbeitet haben und jetzt auch als Opposition, wir sind im Jahre 2018, das heißt, die Legislaturperiode ist quasi kurz vor dem Ende, wenn Sie jetzt auch in der Opposition keine Kleinen Anfragen gestellt haben, keine Daten und Fakten gesammelt haben, keine Fachgespräche gemacht haben und nicht einmal die Verbände, mit denen Sie ja damals sehr gut zusammengearbeitet haben, im Rahmen einer FDP-Veranstaltung zusammengerufen haben, um einfach einmal herauszufinden, die Sachlage ist, wenn diese Vorarbeit nicht geleistet wurde und Sie jetzt mit diesem Gesetz wirklich versuchen, aus der falschen Ecke sage ich jetzt mal, Zustimmung zu bekommen, das tut mir sehr leid und müssen Sie sich leiser diesen Vorwurf anhören. Ich hätte Ihnen gerne diesen Vorwurf erspart, weil ich glaube, in einer Situation, wo der rechte Rand dieser Gesellschaft immer stärker wird, brauchen wir immer mehr vernünftige Menschen, liberale Menschen, offene, sachorientierte Menschen, die heikle Themen wie auch Vollverschleierung im Islam sensibel diskutieren, nicht den Falschen nach dem Mund reden, nicht den radikalen Islamisten nach dem Mund reden, die immer sagen, nur eine vollverschleierte Frau ist eine gute Muslima, aber auch nicht nach solchen AfD-Leuten den Mund nach dem Mund reden, die bei jeder kleinen Verhöhlung sofort die Islamisierung des Abendlandes sehen. Von daher tut es mir sehr leid. Sie haben leider in dieser Debatte meiner Meinung nach an der Sachlage vorbeidiskutiert, und in dem Sinne hoffe ich, bitte. Schleiertänze, genau. Das habe ich aber nicht gesagt, das hast du gesagt. In dem Sinne hoffe ich, dass wir keine Schleiertänze machen werden, sondern über die reelle Situation in den Schulen sprechen. Ich möchte nicht, dass die erste Muslima, die mit einer stärkeren Verschleierung in der Klasse sitzt, sofort von allen angefeindet und diskriminiert wird. Ich möchte aber auch nicht, dass sie im Rahmen ihrer Identitätsbildung denkt, nur als Vollverschleierte ist sie eine richtige Muslima, sondern Frauen, die kein Kopftuch tragen, sich dem Islam zugeschrieben fühlen, sind genauso hundertprozentige Muslima. Also, die Diskussion ist eine ganz schwierige. Den Mittelweg mit Ihnen finden können, aber dieser Gesetzesantrag heute hat Ihnen leider diese Unvernommenheit weggenommen und Ihre Unparteiigkeit, sage ich jetzt mal, ein bisschen weggenommen. Ja, tut mir leid, müssen Sie an Herr Hahn, Sie hätten auch die Gelegenheit gehabt. Danke schön. Vielen Dank, vielen Dank Frau Kollegin Öztürk. – Für die Landesregierung spricht nun Staatsminister Lotz. Bitte schön. Ja, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Das ist schon eine skurrile Debatte, die wir hier führen. Sie ist skurril deswegen, weil, wenn ich die Debattenbeiträge in diesem Hause richtig verfolgt habe, in der Sache eigentlich überhaupt keine Diskrepanz besteht. In der Sache, nämlich in der Frage, ob wir das Tragen einer Vollverschleierung im Unterricht zulassen oder nicht. Da kann man auch zur Durchsetzung komme ich gleich Und reden wir erst einmal darüber, haben wir das, wollen wir das haben oder nicht. Da darf ich auch einfach nur noch einmal bestätigen. Das sieht man ja schon, wenn man auch die Begründung des Gesetzentwurfs und beispielsweise die schon angesprochene Rundmail des Ministeriums nebeneinander legt. Mit Ihrer Erlaubnis würde ich die gerade holen. Es lohnt sich ja schon. Es ist so viel darüber berichtet worden. Es ist so viel darüber berichtet worden, ich glaube, es könnte nichts schaden, wenn man einmal den Wortlaut vorliest. Ich konzentriere mich auch auf die entscheidenden drei Sätze. Eine Begrenzung der Glaubensfreiheit nach Art. 4 Grundgesetz ist dann zulässig, wenn dem aus Artikel 7 Abs. 1 Grundgesetz abgeleiteten staatlichen Bildungs- und Erziehungsauftrag durch die Schule nicht mehr nachgekommen werden kann. Dies ist der Fall, wenn bei einer Vollverschleierung einer Schülerin der Blickkontakt mit der Lehrkraft verhindert wird, sodass eine pädagogische Interaktion nicht mehr möglich ist. Daher ist die Teilnahme am Unterricht durch eine Schülerin, deren Gesicht beispielsweise durch das Tragen einer Burka nicht mehr erkennbar ist, nicht zulässig. Dann geht es weiter. Ich bitte die Schulen, soweit im Einzelfall erforderlich, auf diese Rechtslage hinzuweisen. Aber das sind eigentlich die drei entscheidenden Sätze. Deswegen meine Damen und Herren, halte ich auch einfach noch einmal fest, nur auch fürs Protokoll. Es gibt keine Schülerinnen in Hessen, die im Unterricht Burka oder Niqab trägt. Es wird auch keine geben. Dafür hat diese Landesregierung in der Vergangenheit gesorgt und dafür wird sie auch weiter sorgen, meine Damen und Herren. Das ist für mich die erste und wichtigste Botschaft und eigentlich könnte man die Debatte in der Sache an der Stelle auch beenden. Ich werde jetzt zu früh gefreut. Entschuldigung. Ich habe mir aber überlegt, was kann ich denn noch Neues beitragen? Ich bitte um Entschuldigung, wenn es dann jetzt ein bisschen juristisch wird, aber wir haben ja so unsere Rollenverteilungen hier. Die FDP hat beantragt, jetzt, das ist eigentlich der entscheidende Streitpunkt, dass das mehr oder weniger ausdrücklich im Schulgesetz verankert werden soll. Dafür gibt es drei mögliche Gründe. Der erste Grund ist, die Sache ist bislang nicht geregelt. Das können wir jetzt glaube ich, ad acta legen. Über die Regelung ist hinreichend diskutiert worden. Ich will aber gerne klarstellen, sie ist nicht primär geregelt durch diese Verfügung des Ministeriums, sondern dieses Gebot, Blickkontakt zu ermöglichen, ist dem Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule und unserem konzeptionellen Unterrichtsverständnis immanent. Die Grundlage dafür ist Art. 7 Grundgesetz, Art. 56 Hessische Verfassung Paragraph 2 Hessisches Schulgesetz. Diese Richtlinie. Dieser Erlass, wie immer Sie sie nennen wollen, das sind die Terminologien ja auch austauschbar, ist deswegen, ist deswegen entstanden, weil natürlich in diesem staatlichen Bildungs- und Erziehungsauftrag, wie aber auch übrigens im Gesetzentwurf der FDP, von Burka und Nikab explizit nichts drinsteht. Deswegen haben die Schulamtsjuristen 2012 vom Ministerium eine Klarstellung erbeten. und Deswegen hat daraufhin der zuständige Leiter unseres Rechtsreferats, auch in Abstimmung mit der Hausspitze, dieses elektronische Rundschreiben abgesetzt, das für die Schulamtsjuristen in ihrer Betreuung der einzelnen Schulen festlegt, dass nach bestehender Rechtslage das Tragen einer Vollverschleierung im Unterricht unzulässig ist. Das ist das, was ich eben vorgelesen habe. Jetzt bin ich ehrlich gesagt dankbar. Ich habe gedacht, an dieser Stelle müsste ich die skurrile Diskussion um ein besonders absurdes Unterkapitel bereichern. Das muss ich nicht mehr dank der Klarstellungen des Abg. Greilich. Ich bedanke mich in zweifacher Hinsicht erst einmal für die Klarstellung, was den Begriff Lüge anbetrifft. Ich gebe zu, da ist mir am Samstagabend wirklich die Kaffeetasse aus der Hand gefallen, als ich das in der Zeitung saß. Ich konnte es aber auch nicht glauben. Samstagmorgen. Ich konnte es aber auch nicht glauben. Deswegen bedanke ich mich dafür, dass Sie klargestellt haben, dass das auch nicht Ihre Wortwahl ist. Das hätte mich auch sehr gewundert, hätte mich auch geärgert, aber ist ja nicht der Fall. Das Zweite. Ist. Ich bedanke mich dafür, dass wir nicht mehr darum streiten müssen, dass das natürlich ein Erlass ist, was wir da herausgegeben haben. Deswegen muss ich auch nur noch hinzufügen, dass, äh, ansonsten packe ich mein Vorlesungsskript zum allgemeinen Verwaltungsrecht ja auch wieder ein. Aber die eine Bemerkung muss ich natürlich schon noch machen. Das Wesen des Erlasses besteht in seiner Formlosigkeit. Deswegen sowas wie einen förmlichen Erlass gibt es nicht. Vor allem nicht, und das haben Sie völlig richtig festgestellt, wenn wir von einer norminterpretierenden Verwaltungsvorschrift reden, also von einer sogenannten Auslegungsrichtlinie. Es ist auch immer wieder schön zu sehen, dass die akademische Lehre auch auf fruchtbarem Boden fällt. Eine solche Auslegungsrichtlinie ist nämlich dadurch gekennzeichnet, dass sich die Regelung bereits im Gesetz befindet, und die Verwaltungsvorschrift, also der Erlass, lediglich noch einmal allgemeinverständlich klarstellt für jeden, der es anwenden soll, was denn genau in diesem Gesetz vorgeschrieben ist. Das müsste man aber auch ehrlich gesagt beim Gesetzentwurf der FDP machen. Also insofern würde sich an der Notwendigkeit dieses Erlasses eigentlich gar nichts ändern. Deswegen haben eine Regelung haben wir. Wir haben auch, was den zweiten Grund anbetrifft, das wäre die Möglichkeit, dass diese Regelung nicht respektiert wird und dass es Streitfälle gibt. Danach hat der Abg. Degen gefragt. Ich bin aber dankbar, Herr Degen, dass Sie jetzt nicht von mir erwarten, dass ich jetzt eine Rubrik in die Lehrer- und Schülerdatenbank einführe, nach dem Motto, bitte die Kleidung der Schüler en Detail eintragen. Wir haben es abgefragt. Es gab natürlich den einen Fall vom November 2012, der der Auslöser für den Erlass war. Aber der wurde genauso wie auch alle eventuell sonstigen Fälle dieser Art auf der Basis des Erlasses unproblematisch Und Deswegen bleibt nur noch der dritte Grund. nämlich Die Sache ist zwar geregelt, und es gibt auch keine Streitfälle. Aber für mögliche künftige Fälle ist man sich der Rechtsgrundlage nicht so sicher. Das ist nun in der Tat ein diskussionswürdiger Punkt. und Deswegen ist es auch richtig, Herr Abg. Greilich, wenn wir uns darauf konzentrieren. Wir sind uns aber sicher, soweit man sich in der Juristerei überhaupt sicher sein kann. Ich stütze mich dafür auf das ja, gut, ich habe schon ein paar Autoritäten anzuführen. Ich stütze mich auf das sogenannte Burkini-Urteil des Bundesverwaltungsgerichts Also sehr viel höher geht es noch nicht- vom 11.09.2013 und möchte zitieren: die in Art. 4 Abs. 1 und 2 Grundgesetz geschützte Freiheit, die Lebensführung einer Glaubensüberzeugung auszurichten, kann insoweit eingeschränkt werden, als religiös bedingte Verhaltensweisen die Durchführung des staatlichen Bildungs- und Erziehungsauftrags so weit behindern, dass ihn der Staat nicht mehr oder nur unzureichend wahrnehmen kann. Und das ist der Fall, dazu geht das Zitat an anderer Stelle weiter. Wenn sie zu einer Art der Unterrichtsgestaltung führen, die ihrem fachlichen Konzept offene Kommunikation im Unterrichtsgespräch im Gegensatz zu einseitigen Monologen Vortrag der Lehrkraft in gravierender Weise zuwiderliefe. Zitat Ende. Soweit das Bundesverwaltungsgericht Darauf gestützt hat der Bayerische Verwaltungsgerichtshof am 22.04.2014 die Untersagung des Tragens eines NICAP als Ausfluss des staatlichen Bildungs- und Erziehungsauftrags ausdrücklich bestätigt. Solange die Obergerichte das einhellig so sehen, sehe ich auch keinen Anlass, an der Tragfähigkeit unserer Rechtslage zu zweifeln. Ich glaube aber, ich habe auch einen Blick auf die Uhr geworfen, alles Weitere, auch die Vertiefung dieser juristischen Fachdiskussion, an der ich, wie Sie sich mir vorstellen können, große Freude habe, können wir getrost dann der weiteren Debatte im Ausschuss überlassen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Staatsminister. – Jetzt hat sich noch einmal Herr Kollege Greilich von der FDP-Fraktion zu Wort gemeldet. Bitte schön, Herr Kollege. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich bin ganz dankbar für diesen letzten Redebeitrag, weil er immerhin das Ganze wieder dahin zurückgeführt hat, worüber wir eigentlich diskutieren müssen, worum es eigentlich geht, wenn wir vorher ein paar recht lautstarke Beiträge gehört haben, die uns aber in der Sache wenig weitergebracht haben. Sehr verehrte Damen und Herren, wir haben uns bewusst entschieden, bewusst entschieden, die einstimmig verabschiedete Schulgesetzänderung aus Niedersachsen auch für Hessen vorzuschlagen. Die dortige Diskussion hat gezeigt, dass mit dieser gesetzlichen Regelung Integration nicht erschwert wird, sondern dass vielmehr ein wichtiges Hemmnis abgebaut wird, indem man die Mitwirkungspflicht der Schülerinnen und Schüler festschreibt und dadurch auch die Bildungschancen letztlich für alle erhöht und verbessert. umso mehr bin ich enttäuscht von dem Verlauf der Diskussion, wie das bis jetzt gelaufen ist. Herr Kollege Degen, Sie haben sich ja sichtlich bemüht, ein bisschen abzurüsten. Aber das, was Sie dann an Beispielen sehen, sehen gerade gar nicht. Aber da, da hinten ist er. Was Sie an Beispielen gebracht haben, sind wir uns wahrscheinlich einig. Sie haben ziemlich weit suchen müssen, bis sie irgendwas gefunden haben, was sie weit herholen konnten, und dann den Populismusvorwurf zu bringen, die Populismuskeule zu schwingen. Das passt nun in der Tat nicht die Landtagswahl steht uns bevor, wollen wir deshalb hier jetzt aufhören Politik zu machen? Das kann ja wohl nicht das Ansinn sein. Ich darf einmal daran erinnern, dass in Niedersachsen im letzten Sommer dieses Gesetz verabschiedet wurde von den Grünen, von den Sozialdemokraten, von der CDU und von der FDP unmittelbar vor der Landtagswahl. Wollen Sie behaupten, dass all ihre Parteifreunde populistische Ziele damit verfolgt haben? Das ist doch Unsinn, das glauben Sie selber nicht. Und eins habe ich gelernt aus dem Beitrag des Kollegen Schwarz. gelernt. Da kann vielleicht auch der Herr Minister etwas mitnehmen aus dieser Diskussion. Ein Rechtserlass. Es gibt also jetzt nicht nur Erlasse, es gibt da jetzt auch noch Rechtserlasse. Das beschreibt insofern ein bisschen den Inhalt dessen, was dort in der Tat aufgeschrieben ist. Denn hier hat der Jurist seine Rechtsauffassung zur Rechtslage dargelegt. Ich sage, über diese Rechtsauffassung wird man mindestens streiten können und mindestens auch vor Gericht streiten können. Dann hilft es uns gar nichts, wenn Sie uns sagen, es gibt keine Vollverschleierte im Unterricht, es wird keine geben. Ich habe Ihnen vorhin gesagt, es gab mindestens eine. Ich weiß nicht, ob es noch mehr gab. Da brauchen wir Klarheit. Da hat nicht das Ministerium geholfen, da hat nicht der Rechtserlass schöner Begriff. Geholfen, sondern da hat es geholfen, dass eine Schulleiterin mit Zivilcourage in Südhessen gesagt hat: Bei mir passiert so etwas nicht. Ich regel das egal, ob das Kultusministerium mehr Hilfestellung gibt oder nicht. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, den ich noch darstellen will, geht in der Tat auch um die Frage: Wie ist denn die Rechtslage? Ist. Sie haben einiges zitiert. aber Richtigerweise will ich schon sagen, es würde in die Debatte springen nicht alles. Aber es gibt ja wissenschaftliche Ausarbeitungen dazu. Es ist das nicht das erste Mal, wir hatten das kürzlich im KPA schon einmal, dass Sie sich plötzlich gegen die Auffassung anderer Staatsrechtler stellen. Das ist in der juristischen Diskussion vielleicht zulässig. Aber ob das hier so richtig und sinnvoll ist, weiß ich nicht. Gerade Ihr Hinweis darauf, dass die allgemeine Regel zum Bildungs- und Erziehungsauftrag ausreicht, darf ich einmal aus dem von der Landesregierung in Niedersachsen in Auftrag gegebenen Gutachten zitieren. Ihres Kollegen Prof. Hinner-Quissmann, der dazu ausführt, zu der niedersächsischen Formulierung, die so ähnlich war wie die hessische, man wird davon ausgehen können, dass sich allgemeine Mitwirkungspflichten sich teilweise aus der Regel ableiten lassen. Doch ist jedenfalls für grundrechtssensible Bereiche die bisherige Regelung problematisch und letztlich unzureichend. Das ist das Problem, über das wir reden sollten, über das wir nicht ernsthaft streiten dürfen. In dem Gutachten wird dann auch sehr genau ausgeführt, welche Kriterien hier eine Rolle spielen. Und Herr Quismann stellt eindeutig fest, um den Eingriff zu rechtfertigen, den Eingriff in die Religionsfreiheit, der damit verbunden ist, ist eine hinreichende gesetzliche Regelung notwendig, und die ist dort nicht gegeben. Und wenn Sie die obergerichtliche Rechtsprechung Zitieren kann ich Ihnen vielleicht noch den Hinweis geben oder Ihren Mitarbeitern. Ziehen Sie sich einmal das Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestages, das Frau Faula aber zwar zitiert hat, aber offensichtlich nicht gelesen hat. Dort hat man nämlich sehr sorgfältig, sehr sorgfältig ausgewertet, was dort ist, und kann diese Zusammenfassung nicht in bessere Worte fassen. Deswegen zitiere ich aus der Seite 4 dieses Gutachtens nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts verpflichten Rechtsstaatsprinzip und Demokratie gebot, den Gesetzgeber die für die Grundrechtsverwirklichung wesentlichen Regelungen selbst zu treffen. Der Grundsatz des Parlamentsvorbehalts bedingt die verfassungsrechtliche Notwendigkeit eines Gesetzes. Und Mein letzter Satz. Insbesondere im Schulwesen verpflichtet das Grundgesetz, den Gesetzgeber, den Gesetzgeber die wesentlichen Entscheidungen selbst zu treffen und sie nicht der Verwaltung zu überlassen. Dem ist nichts hinzuzufügen. Lassen Sie uns das Thema im Ausschuss und in der Anhörung vertiefen. Danke, Herr Kollege Greilich. Es liegen keine. Bitte schön. Oh, Herr Staatsminister, Sie haben natürlich das Wort. Herzlichen Dank, Frau Präsidentin. Also natürlich auch auf die Gefahr hin, jetzt langsam ins verfassungsrechtliche Proseminar abzudriften. Aber äh, da Sie meinen Hintergrund kennen, wird es Sie jetzt wahrscheinlich nicht übermäßig verwundern. Äh, die Sätze, Herr äh, Abg. Greilich, die Sie aus dem Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags zitiert haben, sind natürlich völlig richtig, beschreiben aber den Parlamentsvorbehalt nur sehr allgemein. Entscheidend ist ja die Frage der Subsumptionen im konkreten Einzelfall. Jetzt würde Sie wahrscheinlich erstaunen, zu hören, dass ich mit dem Kollegen Wissmann durchaus einer Meinung bin. Äh, ja, aber man muss sich das Gutachten auch sehr genau anschauen. Der Satz, den Sie zitiert haben, der Satz, den Sie zitiert haben, doch ist jedenfalls für grundrechtssensible Bereiche die bisherige Regelung problematisch und letztlich unzureichend, Seite 30, bezieht sich nämlich ausdrücklich auf die niedersächsische Gesetzesregelung. Und dazu stellt, ja, ja, ja, ja, aber ich habe auch nicht gesagt, dass er etwas Falsches gesagt hat. Ich füge nur etwas hinzu was, hinzu, was an dieser Stelle entscheidend ist. Wenn Sie nämlich die Einleitung zu diesem Abschnitt auf der Seite 29 des Gutachtens sehen, dann stellt nämlich der Kollege Wissmann dort auch ausdrücklich, die Lage in Niedersachsen stellt sich hier bisher so dar, dass ein allgemeiner Grundsatz der Mitwirkung der Schülerinnen und Schüler an der Erfüllung des staatlichen Bildungs- und Erziehungsauftrags, anders als in anderen Bundesländern, bisher nicht im Schulgesetz verankert ist. Im Niedersächsischen Schulgesetz stand nämlich in § 58 nur drin, Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, regelmäßig am Unterricht teilzunehmen und die geforderten Leistungsnachweise zu erbringen. Und daran setzt die Kritik dieses Gutachtens ein. Das war auch der Auslöser dafür, Warum in Niedersachsen das Gesetz geändert wurde, weil man sagte Teilnahme am Unterricht Erbringung der Leistungsnachweise, da fehlt der Bezug auf den staatlichen Bildungs und Erziehungsauftrag in seiner Gesamtheit. Dieser Bezug ist in anderen Gesetzen anderer Bundesländer durchaus drin, üblicherweise formuliert als Pflicht zur Mitwirkung der Schülerinnen und Schüler an der Erfüllung des Staatlichen Bildungs- und Erziehungsauftrags. Darauf hat sich beispielsweise auch in Bayern der Bayerische Verwaltungsgerichtshof gestützt, als er das für zulässig erklärt hat. Und wir haben im Hessischen Schulgesetz, in § 69 Abs. 4, sogar noch eine tendenziell schärfere Formulierung, in der nämlich dort ausdrücklich statuiert ist, dass die Schülerinnen und Schüler Weisungen der Lehrkräfte, die der Erfüllung des Staatlichen Bildungs- und Erziehungsauftrags dienen, nachzukommen haben. Das ist das, was uns von Niedersachsen unterscheidet. Deswegen sehe ich der weiteren juristischen Diskussion auch an diesem Punkt sehr zuversichtlich und gelassen entgegen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Es liegen wirklich keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Damit sind wir am Ende der Debatte. Zur Vorbereitung der zweiten Lesung überweisen wir den Gesetzentwurf in den KPA.